Wir sind im bereich finanzmathematik angekommen ja und dieses mal freue ich mich besonders euch diese abschlussprüfung zu zeigen weil ich sie damals selbst erstellen durfte gut dann geht's los bevor wir die abschlussprüfung lösen vielleicht nochmal einen kleinen tipp zur orientierung in eurer merkhilfe finanzmathematik ist deshalb etwas schwierig weil es wahnsinnig viele verschiedene formeln gibt und man ja, teilweise schwierigkeiten hat herauszufinden welche formel denn die richtige ist aber was euch auf jeden Fall helfen wird, ist folgender Tipp. Die Formel für die Zinsrechnung, die braucht ihr nur dann, wenn die Laufzeit maximal 360 Tage beträgt. Also wenn in der Aufgabe zum Beispiel steht, wir sollen die Zinsen für drei Monate berechnen oder die Zinsen zwischen dem 1. Januar und dem 20. Februar, dann wissen wir, wir brauchen irgendwie diese Formel aus dem Bereich der Zinsrechnung. Laufzeit maximal 360 Tage. Alle anderen Themenbereiche, also die Zinseszinsrechnung, die Rentenrechnung und die Tilgungsrechnung, die hat eine Laufzeit von mehreren Jahren. Also wenn ihr in der Aufgabe erkennt, Laufzeit mehr als ein Jahr, dann wisst ihr auf jeden Fall schon mal, wir müssen irgendwo im Bereich von diesen Formeln sein. Okay, dann geht's los mit der Abschlussprüfung aus dem Jahr 2021. Auch hier wieder der Tipp, drückt doch auf Pause. Versucht die Aufgaben zuerst selbst zu lösen, es sind wieder zwei Seiten und anschließend machen wir das dann gemeinsam. Hier ist Seite 1, ich zeige euch gleich noch die Seite 2. Okay, dann legen wir los mit Aufgabe 1.1. Ja, fangen wir doch gleich mal an, uns ein bisschen zu orientieren, in welchem Bereich der Finanzmathematik befinden wir uns denn. Wir sollen hier berechnen, wie viele volle Jahre die MM5 GmbH das Kapital bei einem Zinssatz von 1,8% anlegen muss, um ein neues Gebäude finanzieren zu können. Das Gebäude kostet 2,7 Millionen Euro und aktuell besitzt die MM5 GmbH 2,4 Millionen Euro. Okay, in welchem Bereich der Finanzmathematik befinden wir uns? Naja, die Laufzeit ist mehr als ein Jahr. Also müssen wir uns irgendwo in dem unteren Bereich der Merkel befinden. Ja, und wo genau? In der Zinseszinsrechnung. Woher weiß ich das? Die Rentenrechnung kann es nicht sein, weil wir keine jährliche Sparrate haben. Also bei der Rentenrechnung seht ihr überall so ein kleines R. Das wäre eine jährliche Sparrate, also wenn wir jedes Jahr Geld ein- oder ausbezahlen. Türkungsrechnung kann es nicht sein, weil wir haben uns kein Geld ausgeliehen, wir müssen nichts zurückbezahlen. Und daher weiß ich, es muss die Zinseszinsrechnung sein. Das Startkapital K0, das Endkapital Kn und der Zinssatz klein p ist in der Aufgabe bekannt. Demzufolge kann ich schon mal meinen Zinsfaktor klein q berechnen. Das seht ihr auch in der Merkhilfe, Zinsfaktor klein q. Und den berechne ich als 1 plus p durch 100. Der Zinssatz p ist 1,8%. Also weiß ich q ist 1,08. Und gesucht ist in dieser Aufgabe die Laufzeit klein n. Wie löse ich die Aufgabe? Ich fange an, indem ich mir diese allgemeine Formel für die Zinseszinsrechnung notiere und setze alles ein, was mir bekannt ist. Also Endkapital 2,7 Millionen, Startkapital 2,4 Millionen, Zinsfaktor Q 1,08. Die Laufzeit hoch n, die kenne ich nicht, also lasse ich das mal als Variable stehen. Und jetzt muss ich eben diese Gleichung nach n auflösen. Deshalb im ersten Schritt die 2,4 Millionen auf die linke Seite der Gleichung bringen dann entsteht hier dieser Bruch, 2,7 Millionen durch 2,4 Millionen ist gleich 1,08 hoch N. Und wenn ich den Exponenten in einer Gleichung suche, naja, dann brauche ich eben den Logarithmus. So, das zeige ich euch ganz kurz, weil da gerne mal die Tasten ein bisschen verwechselt werden auf dem Taschenrechner. Es ist nicht diese Log-Taste, sondern wir nehmen gleich diese hier, weil wir hier direkt die Basis eingeben können. Also 1,018 steht quasi der Zinsfaktor Q. Und da hinten schreibe ich jetzt nur noch diesen Bruch rein, also 2,7 Millionen. Und hier unten 2,4 Millionen. So, und wenn ich das dann eben gerechnet habe, dann kriege ich da eine Laufzeit von ungefähr 6,6 Jahren raus. Das Ganze muss ich noch runden auf volle Jahre. Und entsprechend habe ich dann sieben volle Jahre, die die MM5 GmbH benötigt, bis sie sich dieses Gebäude finanzieren könnte. Alright, dann geht's weiter zu Aufgabe 1.2. Dort sollen wir einen Zinssatz berechnen. Und zwar geht es um Herrn Marx, der arbeitet für die MM5 GmbH und von seinem Gehalt überweist er monatlich einen gleichbleibenden Betrag auf sein Sparkonto bei der Digibank. Das sehen wir auf der Anlage, also auf der nächsten Seite. Gehen wir ganz kurz rüber. Steht es auch dabei, zu Aufgabe 1.2. Das ist dieser Kontoauszug. Ja, Und da sehe ich zum Beispiel, dass am 1.4. 750 Euro eingezahlt wurden. Und am 30.4., also am Ende des Monats, bekomme ich 1,25% Zinsen ausbezahlt. So in welchem Bereich der Finanzmathematik befinden wir uns? Ja, ihr habt es sicher schon gemerkt, die Laufzeit, die beträgt nur 30 Tage. Deshalb müssen wir im Bereich der Zinsrechnung sein. Das ist ganz oben in der Merkhilfe. Also, wir brauchen diese Formel. Genau. Gut, die Laufzeit. Na, hier steht es vom 1.5. bis 31.5., das stimmt nicht, aber spielt keine Rolle, die Laufzeit sind trotzdem 30 Tage, vom 1.4. bis 30.4. Und wir sind im Bereich der Zinsrechnung, der Zinssatz klein p ist gesucht. Wie löse ich so eine Aufgabe? Also, ich nehme die Formel her, z ist gleich kammer p mal t durch 100 mal 360 und löse diese Formel jetzt auf nach der gesuchten Größe, also in unserem Fall nach klein p. Dazu bringe ich erstmal 100 und 360, also was hier unten im Bruch steht, auf die andere Seite. Wandert hier nach links. Rechts bleibt noch k mal p mal t stehen. Also muss ich auch noch k mal t auf die andere Seite bringen, indem ich das dividiere. Und dann entsteht diese Formel, diese Gleichung. p ist gleich z mal 100 mal 360 durch k mal t. Natürlich könnte diese Formel auch auswendig lernen. In der Merkhilfe steht es leider nicht drin. So, dann im letzten Schritt setzen wir alle gegebenen Größen ein, Zinsen betragen äh, 1,25 Euro, genau, 100 mal 360 lassen wir einfach stehen und das Kapital sind 750 Euro mal die 30 Tage Laufzeit und dann erhalten wir, wenn wir das korrekte Taschenrechner eingetippt haben, einen Zinssatz von 1,25% per anno, also pro Jahr. Good